Die einen müssen gassi gehen, die anderen lachen vor einem Katzklo stehen, die einen kippen süße Schwarzsucht, Atheisten genießen ohne Wucht, die einen sind ständig unterhaltsam, die anderen führen ein Gespräch dann und wann, die einen sind statt klug nur schlau, die anderen genießen sogar Morgentau, die einen wollen was, die anderen schon sind, graben sich selbst das. Wasser, abgeschwimmt, reden alles schön. Was nicht schön sein kann, erliegen ihrem eigenen Staubwirbelband. Die einen und die anderen scheiden sich in Haben oder Sein. Die anderen und die einen scheiden sich in Seele oder Schein. Den einen ist wenig meist genug. Die anderen scheuen Lug und Trug, die einen meckern über jeden Dreck, die anderen wollen der einen Kippen weg. Die einen gehen gern shoppen, die anderen lieber poppen. Der einen sind die Schränke voll, für die anderen lesen am Kamin ist toll. Die einen wollen was, die anderen schon sind, Wir graben sich selbst das Wasser abgeschwind.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 Die anderen, wenn sie hungrig sind, nur die einen sind schick rausgeputzt, die anderen bequem etwas abgenutzt. Die einen verwechseln Ignoranz, die anderen nicht mit Toleranz. Die einen scheuen Kindergeschrei, die anderen wurden durch Kinder frei. Die einen wollen was, die anderen schon sind. Graben sich selbst das Wasser abgeschwind.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 Scheiden sich in Haben oder Sein Die anderen und die einen scheiden sich in Seele oder Schein Zu welcher Sorte gehörst nun du? Zu welcher Sorte gehörst nun du? Die anderen hören die einen nicht zu. Egal aus allen Ländern haben wir nur einander.